Vor zwei Jahren das erste Mal gesehen, die, die Carthago Rückwand, im Vergleich zur alten von vor 2019, gefällt mir die richtig, richtig gut. Ussi. Die schaut richtig schick aus, oder? Ja, die hat was, wenn ich nicht so langweilig weiß. Ja, mhm. ja nicht nur auch. langweilig weiß, sondern auch mit diesen äh, äh, seitlichen äh, Diese Lichter, gell? die Rücklichter und so. Ja. Oh, Sie versteht mich wieder nicht. Das, ja, der hat so Rand Der alte Katago hat so einen Rand gehabt, hat so einen Rand gehabt Das hat mir nicht gefallen. Nein, mir, äh, mir gefällt es jetzt. Das ist. Ja. Der ist schön. <lacht> ja. Also hier haben wir den Katago Schick C-Line. 4,9 LE mit einer Länge von 7,40 Meter auf Mercedes-Basis zu einem Grundpreis von 140.000 Euro. Den gibt es aber auch auf Fiat ducado basis mit einem Grundpreis knapp darunter. Und dann schauen wir uns jetzt mal an. So, jetzt sind wir in den Carthago Chic C-Line mit 7,50 Meter. Ich muss das leider ohne Ossi machen, die ist an Follower Betreuung ja, unterwegs. Und Wir stehen hier in dem schönen äh, Schlafzimmer und es sieht alles recht ordentlich aus. Da haben wir die Dusche. Allerdings sieht man hier auch die Stufe. Aber sie sollte groß genug sein, dass man da auch drinnen gut duschen kann. Und was er hat, schon mal das ist eine Trenntüre. Aber das haben wir ja schon mal gesagt, so ganz problemlos ist die Trenntüre auch nicht, denn das macht ja dann doch etwas Lärm. Wenn man dann die zumacht und man muss die immer an zwei Griffen zumachen, sieht man hier auch. Da ist also ein Vorhang mitunter schon praktischer. Wenngleich ich den Vorhang nicht schönreden will, denn der Vorhang ist eine Notlösung und der Türe gehört eigentlich in ein größeres Wohnmobil. Aber dennoch, äh, wenn sie so eine Doppeltüre ist, dann ist es auch nicht so einfach, die zuzumachen. Da haben wir wahrscheinlich den Fernseher sitzen. Jawohl, zweiter Fernseher im Schlafzimmer. Sehr schön untergebracht, muss man sagen. Ganz klar. Dann haben wir hier zwei Stauklappen. Jawohl, wunderbar. Hinten haben wir auch Stauklappen. Und auch vom Dekor her schon schön gemacht. Das sind kleinere, schmalere Fenster. Und man sieht auch so eine Art Froli-Bettsystem. Und so ein Froli, das sollte eigentlich mittlerweile jeder haben. Das ist eigentlich für mich schon der Standard. Ja. Also besser als jeder Landrost, würde ich jetzt mal sagen. Die Fenster gehen bis an den Kopf, das ist schon mal ein Vorteil. Es sind auch USB-Stecker am Bett, aber was fehlt, das ist eine Ablage für Handy und Co. Also wenn schon ein Stecker da ist, sollte man auch eine Ablagefläche haben. Und zwar nicht nur oben, sondern idealerweise in der Mitte, dass man auch mal nachts aufs Handy schauen kann. So zumindest unsere Gewohnheit. So, dann die Badezimmertür, die lässt sich wieder schön abtrennen zu so einem Raumbad. Aber die Tür geht nicht durch und die Toilette, also das hat man sehr schön Platz, dafür fehlt eben der seitliche Schrank, wie in wir gewohnt sind. Und hier haben wir eine schöne Spiegelatmosphäre, die macht das natürlich alles äh, wunderbar großzügig. Ja, Spiegelschränke. Also, hochwertig und die 20 cm, die ja mehr Platz hat, als es unsere Gewohnheit ist, dafür fällt der seitliche Schrank bei uns neben den Kühlschrank. Der fällt hier. Ein Gimmick habe ich auch gerade nur entdeckt. Und zwar die Tür, die ist doppelt. Das heißt, man kann hier zumachen und kann auch das Klo verschließen verschließen. Also, so viel Intimsphäre brauche nicht einmal ich. Denn mir langt es, wenn das Raumbad abgetrennt ist. Aber okay, jeder Mensch hat andere Bedürfnisse. Es gibt auch Hersteller, die liefern eine Dusche ohne Seifenablage aus. Kartago gehört zu denen nicht. Dachfenster der Dusche und Dachfenster in der Toilette. Genauso ist es optimal, denn Seitenfenster haben auch ihre Nachteile, die muss man eh dauernd verdunkeln oder man nimmt den Kauf, dass auch mal der Nachbar zuschaut. So, also. Da haben wir einen großen Fernseher. Seitlich ist okay. Ihr wisst, also die uns regelmäßig zuschauen, wir bevorzugen oder wir präferieren eine andere Situation, aber das, das ist hier seitlich ist auch okay. Besser als zwischen Küche und Wohnraum. Und dann natürlich das neue Fiat Cockpit. Also, ja, das muss ich schon ganz ehrlich sagen, mit Neungang Automatik, das hätte ich auch ganz gerne. Wahrscheinlich ist der Dämpomat mittlerweile auch ein bisschen besser geworden, als er noch bei mir ist. Ja, der ist ja hier eingebaut. Da sieht man. Also, ja, es ist halt so, wenn man ein Fahrzeug ein paar Jahre hat, ein paar Jahre später ist es dann verbessert. Rückfahrkamera, sehr schön angebracht. Das hat mir schon immer bei Katago gefallen, dass die Rückfahrkamera seitlich unten ist, weil da kann man sie nämlich vor Sonneneinfluss besser schützen. Also, auch mich macht das Fahrzeug einen recht ordentlichen Eindruck. So vom Cockpit her, also man sitzt da viel, viel bequemer. Ja gut, jetzt, ich will es jetzt nicht vergleichen mit dem Hümer. Man sitzt bequem, sagen wir es mal so, diplomatisch. Jetzt muss man bleiben. Wenn die Zündung abgeschaltet ist, geht natürlich der Fensterheber nicht. Ja. Ich frage mich immer, dann wäre mir doch ein Kurbel viel lieber. Ja. Aber warum machen, machen die Autobauer das, dass sie hier einfach nicht über den Campus das Steuern, dass die Fensterheber eben über die äh, Aufbaubatterie gesteuert werden, was durchaus möglich ist, weil wenn ich hier sitze und es klopft immer an und der Motor oder die Zündung ist nicht an, dann kriege ich das Fenster nicht auf und muss immer die Tür aufmachen, das ist doch blöd, ja? aber irgendwann lernen sie es vielleicht auch, die Aufbauer. Ich würde auf jeden Fall, wäre das für mich ein Detail, was ich niemals akzeptieren würde beim Wohnmobil. Den Tisch. Kann man wohl nicht verschieben, so wie es aussieht? Doch, kann man, ja. Ja, genau, ich sehe es. Ich, ich habe nämlich hier einen Spezialisten, der also, wir gerade assistiert. Ja. Okay. Ja, ist das okay, wenn Sie, Sie da mit rein kommen? Sie sind aber nicht voll Nein, nein, wir sind auf YouTube. Ja, wir machen nur eine Vorstellung und da ist gerade jemand im Fahrzeug, der das auch daheim hat und der hat mir das jetzt erklärt. Da unten ist der Knopf. Da muss man draufsteigen und dann, dann kann man nämlich den Tisch verschieben. So, super, der hat mir auch gefallen. Also, deutliche Verbesserung wäre das so ein Fahrzeug. Mir gefällt das Auto. Fensterheber müsste man reden, natürlich, aber so gefällt mir das Auto, muss ich wirklich sagen. Der muss ich auch gefallen, wenn sie reinkommen, aber das ist immer nur bei Follower-Betreuung. Wir freuen uns ja, wenn wir angesprochen werden. Was wir hier nicht haben, das ist also unser kleines unser kleine Schränkchen, was wir eigentlich schon lieb gewonnen haben. Dafür ist die Toilette ein bisschen größer, das habe ich ja schon gezeigt. Aber hier haben wir einen Auszug zumindest, einen Apotheker-Auszug, wo wir zumindest unsere Flaschen oder vieles reinbringen würden. Und dann auch die Staufflächen, die scheinen mir auch sehr großzügig zu sein, wenn ich mir das anschaue. Also da ist schon einiges drinnen. Also, der, das muss man ganz klar sagen, die Staufläche, die Staufläche ist größ, großzügiger als bei uns. Die Heckklappe, also, nicht die Heckklappe, die Küchenklappe, wunderbar. Und hier haben wir nochmal Regale, alles haben wir frei. So, das Ablagebord ist schon vorhanden, was wir uns jetzt haben machen lassen. Und jetzt kommen die OSI. Ja, Hast ich auch noch einen Blick reinwerfen. Ja, ich habe mich jetzt gerade draußen so nicht nur unterhalten. Jetzt werfe ich aber doch noch einen Blick in das schöne Fahrzeug. Also Ossi, es macht auf mich einen guten Eindruck. Mhm, Wenn wir okay. jetzt auf der Suche wären, würden wir erst diskutieren anfangen. Oh, okay, gut, ein dass wir nicht auf der Suche sind. Ein, ein <lacht> wirklich schönes Fahrzeug, auch wenn der kleine Schrank fehlt. Es sind ja. wir, äh, bis jetzt zwei Details. Oh, schau mal, da ist schon ein, äh, ein so, ja, auf den ersten ja. Blick. Das ist, das ist äh, der Ersatz für unseren kleinen Schrank. Es ist mir noch was auf, also die Fenster gehen auch bis ganz hinter. Und die Ablage äh, für die Steckdose für Handy und Co. in der Nacht. Ist nicht am Bett unten, sondern das ist etwas weiter oben. Ach ja, das ist ja auch Aber das das, damit Grundheits könnte ich leben. Da hat sie ja auf der Seite, wie ich sehe, schauen wir drin auf der Seite hat sie ja Ablagefläche. Und was mir jetzt schon auf den ersten Blick fällt, das da. ist das Ablagefläche. Aber das haben wir ja jetzt auch von der Firma Remektron gemacht, bitte. Ja, genau. Aber das, äh, das habe ich jetzt auf den ersten das Blick die Ohren, gesehen. Die, Gehäle, die sind Ja, genau. <lacht> <lacht> schon die nächsten. Ja. Doch, das ist wirklich sehr und, schön. und hier haben wir das Waschbecken, natürlich Spielbeke, Spielbeke. Ja, die, Spiel, ja, die Spielbecken, aber äh, da gibt es wieder ganz weiten Ausguss, ja, ja. Aber schon, schon wieder Mango für die Ussi. Ja. Aber es gibt hier reichlich Abstellflächen, also Usi, das Fahrzeug, das gefällt mir. Gut, dann lass es und mir im Hinterkopf. im Preis nicht mal so abgehoben, 130.000 Euro. So wie er hier steht. Ja, und dann rechnest du das, was noch alles wahrscheinlich rein muss? Ja, unter, nicht, unter 160, 170 gibt es das nicht, das ist ganz klar. Ja. Aber das ist ja heute überall so. Ja. Es bleibt zumindest unter 200 und ist ein wirklich super Fahrzeug. Mhm. Sehr schön. Sehr schön, ja. Also wenn Doch, wir heute auf der Suche aus. wären, gäbe es eine Diskussion. Schauen wir uns uns mal von außen an. Ja, machen wir. Mach. Lassen andere rein. So, nachdem die Ussi vorhin reingequatscht hat, sage ich es noch mal, das ist der Chicago, der C-Line von Cartago auf Fiat Ducato für 130.000, wie er hier steht. Oder auf Mercedes-Benz auch für 130.000, auch so wie er hier steht. Mercedes-Benz muss man immer sagen, wahrscheinlich auch wieder mit Frontantrieb. Mhm. Heckantrieb hat nur der, na? Wie heißt er? Weiß ich nicht. Äh, umso älter ich war, umso mehr vergesse ich. Achso, jetzt kommen wir die Ausstattungsdetails dazu. Das war jetzt der Grundpreis, was ich euch gezeigt habe. Das sehe ich nämlich gerade. Das hat man ganz unten angebracht. Und zwar kostet er jetzt auf Fiat komplett ausgestattet 155.000. Und auf Mercedes genauso ausgestattet 163.000. Also. Mit den, den 170.000 wird es schon knapp. Ja, das war mir klar. Das war ja klar, 130 äh, ist der Grundpreis. Das ist jetzt auch wieder ein Fiat. Das gibt es auch auf Fiat und auf Mercedes. Dann möchte ich lieber Mercedes, weil Fiat das sieht ja langweilig aus. Aber ich schaue ja so gut aus, der Fiat. Und nee. ich, ich finde find auch den Fiat gar nicht schlecht. Immer das Gleiche, schnicks schicks. Ja, mhm. aber nachdem er eh ganz kaufen, ist es ja wurscht. <lacht> Genau so ist das. So, dann schauen wir mal zur Heckklappe. sieht da haben wir den, den Heckraum. Schaut schön großzügig aus, dass dieses Eck da wieder reingeht. Na okay, ja, so schlimm ist es nicht. Wenn man einen guten Regalbauer hat wie die Firma Remektro, dann kann man da was draus machen. Auf jeden Fall geht die Türe weiter auf. Aber für einen Premium-Anstand, äh, äh, äh, Anbieter noch nicht weit genug. Weit genug, natürlich weit genug. Nein, das, das sind ke ke keine 180 Grad. Das ist aber, dann du ohne Probleme dein Fahrrad Nein, das ist, das ist zu wenig. Wieso, es, ich sage mir einen vernünftigen Grund, warum die nur 100, 130 mhm. Grad aufgeht oder 150 mhm. Grad. Sie weiß es nicht, sie tut ja die Fahrräder nie einräumend. Ja? Wenn du keinen Platz mehr hast, <lacht> ist <willst> da <der> Abhilfe. <lacht> Der Bauch ist immer die Austritt. So, belastbar bis 350 Kilogramm, das ist bei uns genauso, 120 äh, breit und 105 äh, in der Türbreite. Also das ist ähnlich unser. ist vollkommen okay. Wir kommen mit diesem Maßen sehr gut zurecht. Auch das würde wieder für das Fahrzeug sprechen. Die Problematik von neuen Mercedes-Fahrgestell ist ja, dass der ziemlich weit nach vorne auslädt. Das heißt, die, zwischen Lenkrad und äh, Frontscheibe ist immer ein erheblicher Abstand. Und das kann man lösen, indem man hier ein bisschen nach vorne baut. Ich glaube, das könnt ihr sehen. Und dadurch wird auch der Abstand reduziert. Und das sieht man jetzt hier ziemlich gut, dass das nicht so weit nach vorne geht. Also das ist eine gute Idee, hier diesen äh, Unterschied etwas auszugleichen zwischen Mercedes und Fiat. Ich habe jetzt nicht zugehört, ich habe das so gemacht. Sag einfach ja. Das könnte vielleicht gefährlich werden. Wenn nein, ja nein. Soll ich jetzt nein sagen? Nein, sag einfach ja. Sag einfach ja. Genau. Seht ihr, die Uhr, sie gibt man auch recht. <lacht> so, hier sieht man jetzt genau von innen. Das ist jetzt ein Mercedes-Cockpit. Mercedes, ja, habe ich nicht. Mehr. Und da sieht man, so weit ist die Entfernung nicht. Sie ist etwas weiter als beim Viert, aber diese Entfernung ist etwas abgemildert, dadurch, dass eine kleine, Motor, eine kleine Motorhaube vorne hingebaut wurde. Also die, die Ursi sagt, das ist jetzt ja so weit, sie kommt. Da ich gar nicht, hin. Gar nicht richtig hin. Und bei uns kommt es ja gut hin. Äh, gut ist was anderes. Da muss ich mich ja auch immer fragen. Aber du kommst hin. Und komm hier kommst immer. du gar nicht ja, hin. Ja, hier ist es noch schwieriger, ja. Hm. Noch schwieriger. Ich sehe schon, die Tendenz geht Richtung Leider.